Ich habe jetzt... Warte, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich nicht mehr Bad Wars gespielt. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich war schon eine Zeit lang besser, aber jetzt bin ich ein bisschen raus. Bist du gut? Ja, es geht eigentlich. Und willkommen zu einer neuen Folge YouTuber Zuschauer, heute mal mit Critical Hase, oder? Hase, ja. Ja. Moin, Moin. Ich wette, werd, ich werde eh, der bist abgezogen. <lacht> Nö, nee, so gut bin ich jetzt auch nicht. Und wie bist du auf meinen Kanal gekommen durch YouTuber Zuschauer, oder? Nee, Skybound. Skywarns, hast du damals auch da gespielt oder spielst du immer noch da? Ich hab Premium, ich hab Premium. Ach so, Aber du spielst nicht mehr aktiv, oder? Nicht mehr so. Ich fand die äh, Beta besser. Ja, ich auch. Ja, ich finde die ganzen Updates ein bisschen doof, ja. Ah, du bist schon hier? <lacht> nein! <Danke>. Nein! <lacht> oh nein! Er ist einfach durch oder bist du Moonwalked oder was? Das ist hier. Nee, Moonwalken kann nicht. Du bist einfach direkt durch. Ja. Okay. Durch den einen Fail hast du mir natürlich eine, eine gute Chance gegeben. <lacht> Nein! Nein! <lacht> nice! Okay. Wenigstens eine Runde gewonnen. Okay, jetzt kann ich meinen Wing verlieren. Okay, Doch, wo bist ich du? Bleib dabei. Ja, <lacht> also ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt gewinne, ich hätte gedacht, ich werde komplett abgezogen. Aber ich glaube, das ist auch nur, weil du da runtergefallen bist, ne? Ja, das war dumm. Ich hatte aber eh nur noch 10 Blöcke oder so. Mm. Und wo spielst du gerade? Spielst du gerade Batwars oder gar nicht so Minecraft? Ähm, doch, ich spiel ähm, keine Ahnung, kennst du den Server von Dr. Banks? Äh, hier, Randy? Oder? Ja. Ah, spielst du da ja, dieses cool Ne? Oh fuck. Ja, ich spiele äh, Lucky Race. Lucky Ach so Race. Lucky Race, okay, ja. das kenne ich auch. Ich bin da Top 600 oder so. Nice. Hey, du. Das Dumme ist halt, dass ich ähm, vor, ähm, vor Weihnachten hatte ich noch so einen richtig maligen Laptop. Und mm. da hatte ich halt. Ich war immer so scheiße im PvP dann. <lacht> Ja, das kenne ich. Da war meine, meine KD war komplett am Arsch. Die musste ich jetzt erstmal repairen mit dem neuen Laptop. Du kannst.. Anik ah, nee. Stats kann man nicht resetten lassen, oder? Das kostet wahrscheinlich. Hätte ich machen, mehr. hätte ich machen können, aber ich bin Top 600 das wird auch irgendwie geil. Oh. <lacht> oh nein. Das ist so unfair, weil du baust eigentlich viel besser als ich und ich komme dann so richtig marig hier an. Okay, ich komme runter. Auf den Boden der Tatsachen. Oh nein. Ja, ich wollte nicht den Ekligen machen und jetzt von oben. Blockhit-Legende. Bist du auch Blockhitter? Ich bin Blockhitter. Bist Blockhit sein keine Vater? Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich Range sonst bekommen würde. Ja, Blockhitten ist schon. Ist schon lecker. Gott, ich bin so dumm. <lacht> Wo bist du runtergefallen? Okay. Nein, was? Oh. Ich dachte schon. Ja, das war nicht. Momentan nicht sortiert, dann kann man natürlich auch nicht hot gehen. Nee, das geht nicht. Ich muss immer sortieren, das... ich kann gar nicht ohne. Ich bin halt so im Baum bin ich jetzt nicht so schlecht. Ja, Aber im One-Line bin ich. Im One-Line bin ich so kacke. Du meinst im Knockback reducen oder? Oh mein Gott! Hilfe! Nein! Es <lacht> geht glaube ich nur eine Stunde so. Oh nein, bitte! <lacht> oh ja! Das geht nein! <lacht> der Lackkleid! Wie viel Herzen, wie viel Herzen? Äh, 4 oder 5? Oh, klar. Okay, ich bin mal nicht so unfair und machen mir nicht voll Equip. Nein! Nein! Okay, wir spielen noch eine Runde, oder? Ja. Ah, das ist wieder dieselbe. Okay. Ja, ich finde die Map eigentlich nicht schlecht. Also meine Lieblingsmap ist hier, glaube ich, Rock oder so heißt die Rock, Rocks. Und kannst du no-shiften oder so oder nur äh one, nee. one click fast riggen oder was machst du? Ja, das kriege ich halbwegs hin. Okay. Und abusen oder? Nee, das hat natürlich ja Blocketten. Ach so. Ja, kann ich auch nicht. Ich habe eine Büromaus. Ja, ich auch. Ja, nice. Boah, ich, ja. ich bin vor Schreck runtergefallen. <lacht> Wolltest du mich stompen oder? Ja, ne? Ich wollte süß sein, ich hätte das über eh nicht überlebt. Ja, ich weiß. Da baut sich flach. Ja, bisschen nicht abheben hier. Nein, nein, nein, nein, nein, oh. oh, oh. Okay. Nein. Ah! Okay, ich mach... Oh mein Gott! Ich versuche jetzt No-Shiften. Ich kann's eh nicht! Ich kann's eh nicht! Oh, ich... Nein, nein, oh. Hätte ich das noch überlebt. Luckline. Spielen da überhaupt noch Leute? Also dieses Lucky Race? Ja, eigentlich schon. Hi? Wo bist du? Ah, oh. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ah oh, <lacht> scheiße. Egal, ich laufe einfach durch. Ich hab's auch. Okay. Ah, da Teleporter, sieben Eisen. Mhm. De -de -de -de -de. Oh mein Gott, ich will... <lacht> Oh mein Gott. Oh, was mache ich denn? Schnee hoch. Okay, mache ich jetzt hier. Ja. Schade, oh, okay. Okay, GG. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und danke an Critical Hase, dass er mitgemacht hat. Er musste jetzt seinen Skin ändern, jedoch hat es jetzt irgendwie noch nicht so schnell funktioniert. Deshalb blende ich euch einfach mal den Skin ein, äh, zu welchem Skin er den ändern musste. Und ja, dann war's das jetzt. Tschüss. Und wenn ihr jetzt wieder mehr ähm, youtuber zuschauer sehen wollt, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare und sprengt den Like-Button. Ja, schreibt es mir einfach mal, ob ihr es jetzt mehr sehen wollt und ob ich das jetzt wieder öfter bringen soll. Und ja, tschüss. Tschü.